Hallo! Wir befinden uns gerade in unserer neuen Küche. Herzlich Willkommen! Die hatte ich euch ja schon mal ganz grob gezeigt. Die sieht inzwischen schon ganz anders aus, weil wir haben ähm, am Wochenende noch die restliche Arbeitsplatte draufgelegt und alles Mögliche. Also sie ist so gut wie fertig. Unter anderem fehlt jetzt noch ein Wandregal, was an diese Wand soll. Und das werde ich jetzt anbringen. Und ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal, weil ich glaube, das ist eine ganz coole DIY-Idee, die auch relativ günstig war und schön aussieht, hoffentlich. Fingers crossed. Das soll ein Regal werden, wo einfach so Holzbretter übereinander liegen, also jetzt nichts besonderes irgendwie. Und das machst du ja normalerweise mit so Winkeln. Das fanden wir jetzt nicht so schön, einfach so freihängende Winkel, sondern wir haben im Baumarkt dann gefunden, dass man das auch mit so einer Stange machen kann, wo man die Winkel so einhängen kann. Und dafür haben wir uns jetzt entschieden. Das hier sind diese Stangen. Die sind jetzt 99,5 cm lang. Also, seht ihr das jetzt ganz? Ungefähr so. Die hängen nachher hier. Ne? Also das haben wir uns so ausgesucht. Das passt so von der Länge. Die sind schwarz. Dann haben wir sechs von diesen Winkeln gekauft. Die sind jetzt äh, für Regalbretter, die 20 cm lang sind. Also die hängt man dann im Endeffekt einfach nachher hier so rein und dann ist es fest. Und die Regalbretter habe ich eben im Baumarkt äh, zurechtschneiden lassen. Die sind jetzt 20 x 70 cm und lang, weil das passt hier nämlich so gut hin. Achso, ich hatte euch doch im letzten Video noch gesagt, dass wir das ähm, aus der Arbeitsplatte, die übergeblieben ist, noch zurechtschneiden wollen und dann eben, dass sich die da wiederholt. Aber wir waren es dann irgendwann leid, selber Sachen zusammenzusägen und haben uns dann gedacht, wir gehen einfach in den Baumarkt und lassen das kurz machen. Und es war auch jetzt, glaube ich, die stressfreiere Entscheidung, weil ja, man muss es auch nicht übertreiben, ne? So, und jetzt geht's ans Aufbauen. Schritt Nummer 1 ist, dass ihr euch überlegt, wo denn das Regal im Endeffekt hängen soll. Und wir haben da jetzt auch schon ein paar Markierungen gemacht, wo im Endeffekt die Löcher gebohrt werden sollen. Also da. Und man könnte hier theoretisch in jedes Loch eine Schraube machen, aber ich glaube, dass drei auf diese Länge reichen. Da oben noch eins. Und hier unten eins. Und auf der anderen Seite genauso. Hier habe ich auch schon das eine gebohrt. Und ganz wichtig ist... Dafür machen wir die Sicherung raus, weil man weiß ja nie, wo die Leitungen liegen. So, die ersten sechs Löcher sind gebohrt, allerdings sind das jetzt noch die kleinen. Deswegen nehme ich jetzt noch einen größeren Aufsatz und mache nochmal ein größeres Loch, weil die Regale sollen ja schon auch einiges halten. Und deswegen nehme ich da auch große. Grosse Löcher. So, die Dübel sind jetzt inzwischen auch drin. Und jetzt können wir auch schon diese Stangen hier befestigen. Äh, so. Okay, jetzt ist mir gerade ein Denkfehler aufgefallen, weil diese Dinger setzen da ja ein. ne? Und die passen jetzt Ach, man muss die Stange andersrum hinmachen. Bing, okay. So, der Strom kann übrigens wieder an. So, letzter Winkel. Zack. Und jetzt kommen die Bretter. Das sieht irgendwie nicht gerade aus. Also, meine iPhone-Wasser war gesagt, dass es genau gerade ist. Das ist ja ein Knaller. Sieht irgendwie nicht so gerade aus, finde ich. mal <lacht> Hey! Ist alles ein bisschen wackelig? Muss man schon so sagen. Aber es scheint gerade zu sein. Wow! Das Wichtigste zuerst, eine Pflanze. Hey! <lacht> man darf jetzt natürlich nicht den Fehler machen und entweder hier oder hier was und stellen, weil dann kippt es. Deswegen mache ich das auch lieber erstmal gar nicht, sondern verteile es einfach so. Ach so, es sollten ja auch die Gewürze da drauf. Hey! Okay. Also, Essig und Öl kommen nicht hier ganz oben. Das gucken wir nochmal. So lasse ich es jetzt, glaube ich, erstmal. Äh, mal gucken, wie lange. Aber gerade gefällt mir das ganz gut. Also, unten stehen erst mal so flüssige Sachen: Kokosöl, generell Öl und Essig. Gut, hier sind noch ein paar Nüsse und meine wunderbare Efeutute dann kommen Gewürze, alles was wir so haben und oben ist so ein Crunch für Müsli, Mehl, Nudeln, Reis und Haferflocken, also halt so Weggläser, was so Zeug, was gut in Weggläser passt. Die habe ich jetzt mal da oben hingestellt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das die richtige Pflanze für da ist. Vielleicht würde auch der Bogenhanf gut aussehen, oder? Der ist nämlich inzwischen echt richtig groß geworden. Und guck mal, er steht von selbst. Wisst ihr noch, dass ich das angekündigt habe? Jetzt habe ich den da oben erstmal hingestellt. So sieht's aus. I like. Ich glaube, das gefällt mir gut. So, ich habe jetzt aufgeräumt und werde jetzt mit euch zusammen die Küche besichtigen. <lacht> also hier geht es in die Küche. Und das ist erstmal so der Eindruck, den man hat, wenn man reinkommt. Ganz kurz und ganz schnell einmal den Schwenk. So. Und dann fangen wir hier erstmal mit dem Kühlschrank an, den hatte ich euch ja auch letztes Mal schon gezeigt. Der ist von Otto übrigens, der hat 300 Euro gekostet. Dann haben wir da oben erstmal jetzt den Toaster draufgestellt, weil der riesig ist und wir noch keinen besseren Platz haben. Und dann kommen hier zwei Hängeregale und dann kommt da hinten nochmal so ein Hängeregal. Und unten kommt dann eigentlich zwei Meter Arbeitsplatte über Geräten und über Schränken. Dann kommt der Herd, dann kommt nochmal Arbeitsplatte und halt die Spüle. Überschränken. Wollt ihr auch jetzt sehen, wie wir das eingeräumt haben? Ich zeige es euch vielleicht einfach ganz schnell. Dazu sage ich vielleicht noch kurz, es ist noch nicht final, es ist noch nicht optimal, aber es funktioniert jetzt gerade so, wie es ist, aber es wird sich mit Sicherheit auch noch ändern. Also keine Ahnung, wie lange es noch so bleibt, wie ich euch das jetzt zeige. Also hier rechts sind erstmal unten aktuell nur Tees und hier sind so boah, Zeug, irgendwie Backpulver und sowas. Ähm... Da muss ich mir vielleicht einfach noch mal so ein Einlegeding kaufen. Mal gucken. Dann kommen da drüber so Schüsseln und Eierbecher und. Die kann da rein. Und ähm, Butterfass, Schnapsgläser, Vasen. und Also, dies, dies hier ist noch gar nicht final. Da steht einfach alles drin, was woanders nicht reingepasst hat. Dann sind hier oben so Küchengeräte. Der Reiskocher, den wir gestern das erste Mal benutzt haben, das war einfach das beste Erlebnis dieses Jahres bis jetzt gefühlt. <lacht> ein, Hand oder so ein Stabmixer, eine da ist reibe da, da hinten ist noch so ein Handrührgerät. Und da unten sind links Gläser und rechts Tassen. Und wenn wir uns jetzt das Thema hier, hier angucken, jetzt habe ich hier gerade mal die Mikrowelle hingestellt. Und da drauf stehen jetzt gerade so Geräte wie der Smoothie-Maker und ein... Wasserkocher. Das weiß ich noch nicht, ob wir das so lassen, aber ich finde die Mikrowelle da eigentlich ganz gut, weil wir haben halt eh viel Arbeitsfläche. Ähm, wenn wir merken, dass wir sie doch nicht brauchen, kommt sie halt weg. Sie stand jetzt bis eben da auf dem Kühlschrank. Äh, naja, mal gucken, wie sich das so hier äh, etabliert. Dann ist hier unten eine Schublade. Hier fehlt auch noch der Griff. Da sind jetzt gerade erstmal nur Bretter drin, weil es nice ist und praktisch. Und hier ist so eine Tür und da sind dann so Gitter ähm, da dachten wir, das wäre bestimmt praktisch und da sind halt Vorräte drin, ne? Kartoffeln, Knoblauch, Zwiebeln, hier sind noch ganz viel Nudelzeugs und hier sind so Tupper-Sachen. Dann ist hier unsere Waschmaschine, die haben wir von meinem Cousin bekommen, der hatte die noch über sozusagen. und dies läuft auch alles, das haben wir auch alles angeschlossen. Die hat jetzt, als wir sie benutzt haben, hier raus getropft. Dann haben wir das Flusensieb äh, entfernt und gesäubert. Und ich hoffe, dass es jetzt beim nächsten Mal nicht mehr tropft. Ansonsten gibt es hier unter euch vielleicht einen Waschmaschinen-Spezialist, der mir helfen kann und sagen kann, was ich da machen könnte. Dann kommt die Spülmaschine. Die haben wir bei eBay Kleinanzeigen für... Lecker, ne? Für 75 Euro gekauft. Die ist auch schon alt. Und die muss ich unbedingt noch sauber machen. Aber ja, für 75 Euro ist das eigentlich eine ganz gute Lösung erstmal. Dann ist hier das Besteck. Hier ist so Zeug drin, was auch nicht so bleiben wird. Aber halt alle so große Sachen, die sonst nirgendwo reinpassen. Und hier unten sind aktuell Pfannen und Töpfe. Zack. Der Herd mit Ofen. Mega geil. Und ja, hier fällt euch was auf. Wir haben diesen Knauf aus Versehen nicht hierhin gemacht, sondern da. <lacht> hier steht auch gerade erstmal nur Faden drin und Geschirrreiniger-Tabs. Da hinten seht ihr vielleicht, wie professionell wir das da ausgeschnitten haben. Und hier sind die Mülleimer und der ganze Anschlusskram von den ganzen ne, Schläuchen von Spülmaschine, Waschmaschine und Waschbecken. Und das ist halt hier oben. Und da haben wir uns dazu entschieden, dieses Waschbecken zu nehmen. Übrigens, die Küche ist eigentlich komplett von Ikea. Ne? Ähm, dieses Waschbecken hat halt nicht so ein Abtropfding daneben. Deswegen haben wir jetzt noch das gekauft, was ich eigentlich ganz nice finde. Mein Freund meinte schon, er findet es irgendwie nicht so cool. Aber ich finde es halt praktisch, weil dann kann man da die gespülten Sachen hin tun und auch sowas wie hier so ein Schwamm und so ein Tuch. Aber vielleicht wird sich das auch nochmal ändern. Hier stehen noch übergebliebene Arbeitsplatte und eine Leiter und hier habe ich jetzt mal den Zollstock so hingelegt, weil wir hätten theoretisch einen Tisch, den wir hier nehmen könnten, mit ungefähr diesen Maßen, wo ich das eigentlich schon zu groß finde. Aber wir waren gestern auf dem Flohmarkt und haben mal geguckt und es ist echt nicht einfach, einen so kleinen Tisch zu finden, der aber in der richtigen Höhe ist. Also eigentlich wäre optimal so 50 mal 50, aber halt nicht Couchtischhöhe, sondern richtiger Tischhöhe. Und da sind wir noch nicht fündig geworden. Also falls da jemand noch einen Tipp hat, wäre ich euch auch sehr dankbar. Ja. Und natürlich, last but not least, aber das habe ich euch ja schon gezeigt, dieses Regal, was ich jetzt schon so schön finde. Mega gut. Vor allem hat das irgendwie insgesamt, keine Ahnung, 20 Euro oder so jetzt gekostet. Nicht schlecht. Genau. Also das ist die Küche. Ähm, falls ihr noch irgendwelche Ratschläge habt, besonders vielleicht zum Ordnen von diesen ganzen Sachen, die hier drin sind, oder für den Tisch... Oder für die Waschmaschine, dann schreibt mir gerne. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann. Tschüss!